Es gibt einen Toten. Das Opfer ist bis zu seinen Oberschenkeln in einem Rattenkäfig gesteckt. Er macht sowas Unmenschliches? Unmenschlich? Schlagen Sie die Zeitung auf. Töten und quälen ist typisch menschlich. Willkommen zurück, Inspektor Perk. Der Weltkrieg ist verloren. Kriegsheimkehrer kommen in eine Welt, in der nichts mehr ist. Wie es einmal war. Die gnädige Frau ist niemand da. Ja, alle haben geglaubt, sie kommen nicht mehr haben. Alle sind fertig, sie nicht mehr haben den Kaiser. Er wurde übel misshandelt, bevor er in Ohnmacht gefallen ist. Ein Kamerad von ihm. Die Hälfte aller Mordopfer sind Kriegsscheinkehrer heutzutage. Und zwei Drittel aller Mörder. Wenn jemand den Fall aufklären kann, dann er. nicht getötet oder verkrüppelt wurde in diesem schrecklichen Krieg der ist mit einem schweren Dachschaden zurückgekommen er schnitt ihm 19 Glieder aber Reiner wurde von 19 Holzplöcken durchbohrt und ich gehe jede Wette mit dir ein dass in dem Käfig 19 Ratten waren er hat wieder zugeschlagen und den haben Sie auch gekannt Reiner Bernfeld Richter alle tot das Komitee Glauben Sie, der Perk könnte etwas mit der Sache zu tun haben? Kameradschaft, Schützengraben, Romantik. Das kann doch auch die Rückkehr ins Leben sein. Ein neues Leben. Ich traue dem nicht. Sie wissen nicht wirklich, wer Perk ist, oder? Sie sind die mit ihren Untersuchungen zu nahe gekommen. Ja anderer Mensch als der, der damals in den Krieg gezogen ist.